Oh, ich esse Frösche. Oh. oh, oh. oh. Haribo-Frösche. Diese Dings, diese ja, Haribo-Frösche, da gibt es keine andere Beschreibung für. Jetzt sind Frösche von Haribo. Und wie wollt du das denn jetzt beschreiben, diese Grünen oder was? Ja, diese Grünen mit so äh... Ja, frischartigen Dinger, ne? Wie heißt noch nochmal speck auf einer Seite, oder? Ja. Ich glaube, ich noch nie gesehen, aber ja, ja, haben sie im Moment bei Netto. Das ist sehr gut. Nope, nope, nope, äh. nope, du Peter, ah, <lacht> habe ich eingefangen? Ja, da komme ich jetzt nicht hin. Dann. wo bist du denn? da bist ja da drin oder? Watch out, watch out, watch out. Die Soundeffekte von Daniel WP. Okay. Boah, das wird ein geiler Sprung, den muss ich unbedingt machen. Yeah! Das dat war eben schön. <lacht> das ist ganz schön weit. Ey. Bin ich hier auf der anderen Seite auf der anderen Insel. Was? Ey! <lacht> hat euch das getroffen nein hier sind wolken über meinem kopf ja ja ich, ja, ich habe das gefunden ja was ich bin doch jetzt wo ganz woanders <lacht> was hat denn das für eine reichweite die, die waren so wolken über meinem kopf auf einmal wo bin ich denn jetzt hier wo bist du also ich habe das viel nicht mal gesehen und habe auf einmal so wolken über meinem kopf ja. Boah, ich habe jetzt meine Waffe noch nicht gezogen gehabt. Der auch der wird wütend. Das wäre echt was. Hättest du jetzt? Wärst du jetzt davon getroffen worden? Ey. Ja, dann kriegst du einen Deppenpreis. Dieses ist das ein Bestie? Durch den Angriff ist hat meine Mann gefabt ausgewichen. Schießt hat die ganze Kugel oder was macht er da für Bewegungen? Ja. So, da wird jetzt da runterspringen, Oh Gott, der macht einen Käfig. Was ist denn das für ein beschissener Käfig? Daniel, geht da gefälligst raus, ey. Da ist eine ziemlich große Öffnung, ganz da locker raus, Junge. Haha, oh mein... Meine Flamme hat das kaputt gemacht. Ich ich glaub, Schwan der, Sch ist der Schwanz hat. Ja, der Flamme hat das getrennt. Ich aber leider nichts bekommen, ey. Ey, Er ist schon am Abgrund hier am Laufen, ey. Ich, ich glaube nicht, dass der da runterfallen kann. Guck mal, der hat so eine unsichtbare Wand hier Ich weiß. Den. Ja, voll bescheuert, also der war mit zwei Beinen schon im Abgrund. Ich habe schon wieder Vorhut bekommen. ja ich habe nichts bekommen. Ich will kugeln von dem und keine scheiße Vorhaut Ich verpiss mich. Komm ich zurück. Das war geil, oder <lacht> Bin im Käfig des Terrors entkommen, was sagst du jetzt? <lacht> Fuck dir shit einem aus. <lacht> mm -mm. What? Okay. Hast du das Ding jetzt abgewehrt? Ja. Er ist meine Mine kaputt gemacht. Also ich dachte, ich hätte dich getroffen. Ne? Ja, naja, ich explodiere, wenn ich davon getroffen werde, genau. Wie so ein Pumpkin. Ey. Ich erreiche das Ding nicht. Oua. Ich bin noch irgendwie rausgekommen, keine Ahnung. Okay, das ist irgendwie immer irgendwie eine Öffnung, habe ich so ein Gefühl. Dass ich das nicht getroffen hatte. Ja. Bin auch positiv überrascht. Da hatten ja halt bestimmt gar die Ständer. Ey. Jetzt brennt, brennt, Baby! Ich wollte gerade sagen, Daniel, pass auf, da kommt eine Kugel. Ich wollte die auch Und mal anfangen. Wieder... Ich wollte auch einmal antatschen er ah. ja, der ist noch in die Mine reingelaufen. Nee. Mein Gott, das ist aber ein großer Käfig, den er jetzt. Oh, es geht zu kalt, tut mir leid. Oh, tot. Ich krieg einfach keine Kugeln von dem Vieh, was soll das? E. B, <lacht> Hast du ein E? ja, du Pisser, deshalb haben wir nun C. <lacht> Wieso kriege ich jetzt so beschissene Ringe? Soll ich dir die Antwort dazu geben? Die wird dir nicht gefallen. <lacht> <lacht> <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Mein Gott, der Typ hat dieselbe Frisur wie ich in denselben Haarfarbe. Aber der hat coole Kostüme. Er sieht, sieht so Ninja Japan-mäßig aus. Ich habe jetzt Japan gesagt, keine Ahnung, was das für ein Wort ist. japan mäßig Mit so einer Blüte auf seinem Rücken. Das sieht nett aus. Ja, genau der. Ja, der hat dieselbe Frisur, in derselben Haarfarbe wie ich. Der ist genauso faul wie ich hier. Ich glaube, meine sind ein bisschen dunkler. Ja, ich bin der Linke, Daniel. Keine Angst. <lacht> Nein, du darfst nicht hinten bei uns rein. <lacht> was bist du gefälligst? Hi, how are you? Und du hast immer ja wieder so einen Charakter mit so einer Scheißflasche. Ich hasse das, ey. Also deine Haare sehen irgendwie so aus, als wären die gar nicht an deinem Kopf befestigt, sondern einfach nur so aufgesetzt, ey. Ja, also so eine Perücke irgendwie. Ja, genau das meine ich. Ich habe Dinge gesehen. Ich habe die dinge getan ey. warum start mein gegner mein, mein gott was macht? ich gucke hat mein charakter der stadt irgendwie voll ey. ich hab dinge getan ja, wenn ich das von dem Vieh brauche ich Schittin, dann kann ich mir ein revolver machen du bist weg ja die jagd hat begonnen ne? ich muss weg von dem schwulen oder <lacht> Es ja, ist nie gut, deine Charaktere aus nächster Nähe zu betrachten. Ey. wie kriegst du das eigentlich <lacht> immer hin? Wir kann ja, jetzt so Blaupausen zu Hause, ey, weiß ich nicht. Ja, wie kann ich denn den störtesten Charakter überhaupt machen? Yeah. <lacht> das ist der wütend und im eta Ja, Was hat Vieh? Aua! Oh. Ja, das hat mich auch eigentlich richtig wiederbeleben Daniel wenn es geht wenn du dich lässt Ja, nope. so. lässt er nicht ja ich bin tot na na na ja lasst lieber Daniel na oh, ehrlich also oh, sehr gut immer Hallen, Daniel. Was das, denn? <lacht> ist das ein angriff ja vom schwert wenn das aufgeladen nee, das wär, ist es klar dass das vom schwert ist ich habe jetzt nicht gedacht dass das von deinem c ist okay ich könnte ich jetzt eigentlich wieder beleben warte er ja, jetzt ist wieder zu spät uh. Boom. <lacht> <Danke>. <lacht> oh gut ja, Chitin, sehr gut. Sogar drei Stück. Perfekt. Ah, ich habe mein Ding nicht gesehen. Mein Rang. C. Was hast du nicht gesehen wie dein Ding? Mein Rang. also ja, ich habe deinen Penis gedacht. Ich habe drei Terra-Kugeln. Hey, hey. was kriegst du denn die ganze Zeit, die ganzen Ach. Kugeln, ey? Was hast du denn bekommen? Ich habe nur andere Dings bekommen. Der... Ja. Ja, wenn ich, wenn mein Schwert irgendwie aufgeladen ist, dann kann ich das ja hier so zum Leuchten bringen und so. Und jetzt habe ich davon irgendwie eine andere Fähigkeit bekommen, oh, wie wir uns einfach mit diesem Spiel auskennen. Ey. Ich kann mich jetzt drehen. Oh. <lacht> ich habe jetzt so den Drehsprung von Sender im Kopf. <lacht> <With one together. lacht> ja, ja. <lacht> ich hab da so einen Spezialmove. <lacht> hat der wie die Farbe gewechselt? Oder nicht? Er hat da nur so aussehen. Glaub, auf, jetzt, kommt, jetzt kommt die Drehung. Ist da gerade meine Mine da hinten explodiert oder was war das? Dass du da angegriffen? Mein Gott, let's play! <lacht> jetzt ja, wieder seinen Schwamm da. Okay, meine Leiste geht aber nicht voll leer, wenn, wenn abgebrochen wird oder so. Dö, dö, dö, dö. Ah, auf damit! Oh. Ich weiß, Daniel, du hast eine neue Fähigkeit und das ist echt lustig, aber nicht damit rumspielen. Jetzt ja, ich gegen das ja, Ich muss irgendwie Schaden machen. Ich für mich halt mehr so. Oh, ich bin tot. Oh, hi. warte ja das bringt jetzt nichts an ich bin ich belebt mich lieber selber. ja ja irgendwann abgeschossen alter zu viel schaden oder was? und aber ganz schön viel schaden ausgut gut ich ja. Oh, Dreck daneben. Oh, erledigt. Cool. Ja. Ich habe fünf Chitinen bekommen. Natürlich krieg ich jetzt beim ersten Mal direkt fünf. Ich habe zwei bekommen you